Die Südsee hat jeder in Sinn. Und manche, die lieben das schöne Berlin. Doch ich kenne noch einen viel schöneren Ort. Dort wartet auf mich stets mein Schatz. Mich nur nirgend daran, meiner mein frei. Ich kauf sie für mein Bärall aus Krein Und ich zieh mir mein Bärall aus Krein sie in mein Bärall aus